Mods sind da und zwar sind es ziemlich wenige heute und damit herzlich willkommen bei mr bauer gaming mit einer weiteren mod vorstellung der mods die heute im giants mod Hub freigegeben worden sind es sind dies zwei updates zwei neue mods und eine neue karte und auf der befinden wir uns und zwar heißt diese karte der Risuxwald wald oder le forêt du Risou und zwar Basiert diese Karte auf einer Region zwischen dem französischen und dem schweizerischen Juragebirge, also einer Kette von Kalkbergen, die zwischen äh, Frankreich und dem Norden der Schweiz liegt. Und zwar ist es definitiv so, dass diese sehr bewaldet ist, diese Region, ähm, sehr viel Agrarfläche gibt, aber in den meisten Fällen herrscht jedoch die Forstwirtschaft vor. Das zeigt auch diese Map, die wir uns gleich mal anschauen. Und zwar kommt diese Map von JM Gaming, Downloadgröße 59,63 MB, also nicht sehr groß die Map, in der Version 1.0 und ist erstmal für PC und Mac. Ich glaube mal, dass diese Karte dann gute Chancen hat, noch über den Mod Hub in und auch für die Konsolen zu kommen. Es ist eine Standardgrößenkarte, also nicht etwas Großes. Ich glaube einfach, hier muss noch die zweite Phase der Testphase bei Giants noch ähm, überstanden werden. Aber ich sehe hier keinen Grund, warum das nicht dann geschehen oder erfolgreich sein sollte. Gut, wir schauen uns die Karte mal von der Höhe an. Also wir sehen hier, es ist definitiv eine äh, Karte, die vor allem auf den Forstwirtschaft wieder ausgelegt ist. Wir haben gleich hier unter uns das ähm, Sägewerk hier. Dann gibt es für einzelne Landfelder. Ähm, äh, das scheint sehr real zu sein im Juragebirge. Also hier kenne ich mich ein bisschen aus. Also ich komme aus der Schweiz ursprünglich. Und ich würde mal sagen, stimmt. Die Region könnte so ausschauen. Also es gibt sehr viel Wald und eben vereinzelt, wo es Lichtungen gibt. Im Wald gibt es eben ein bisschen Ackerfelder, wie hier auch. Ähm, ziemlich gut nachempfunden. Ja. Die Umgebung um die Karte rum würde ich sagen, stimmt teilweise. Also, es ist ziemlich spannend, äh, stimmig gemacht. Also, diese Region, also diese Blickrichtung hier stimmt. Wobei, also, diese hier zu hoch ist. Das ist das jura ist nicht so hoch. So hoch würde ich das nicht beschreiben. Es ist passt eher in dieser Richtung hier. Das würde ich definitiv abkaufen, dass es Jura ist. Hervorragend gemacht ist die Umgebung. Schade, dass das Kartenende halt dann trotzdem. Ziemlich weit darüber schwebt, also es ist dann, ähm, hört halt einfach auf. Nicht so schön gemacht, wie das bei anderen Karten der Fall war. Wir können sogar darüber hinweg äh, fliegen, über das Ka die Kartengrenze äh, hinaus. Also wir sehen hier, dass hier sehr, sehr viel äh, Waldflächen da sind, natürlich. Wir schauen uns kurz, kurz die Karte an. Und zwar können wir sehen, es ist hier eine Standardgrößenkarte, also 2x2 zwei zwei Kilometer in der Größe, mehr oder weniger. Also überall Wald, Wald, Wald. Dann haben wir vereinzelt ein paar Flächen und wir können auch sehen, dass der größte Teil der, ähm, der Flächen, die frei sind, ähm, Grasland ist. Ja, also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Felder, die anders bewirtschaftet sind. Nee, wir schauen uns gleich mal an, welches Land zu uns gehört. Und zwar haben wir von Anfang an das Feld 19, das zu uns gehört, eine Fläche von 0,77 Hektaren. Und wir haben hier diesen kleinen Plot hier, also dieses kleine Landstück hier auf dem Gebiet der, des Shops, wenn wir hier reingucken, das ist also der Shop und da gehört er hat eine Ecke von, diesem, von dieser Hoffläche quasi gehört zu uns, das ist da wo der kleine rote Trecker steht und auch äh, das, äh, etwas anderes noch drauf steht und kommen wir gleich zurück, das ist auf jeden Fall ähm, so der zentrale Anlaufpunkt dieser Karte. ja? Also wir müssen nicht groß durch die Karte gehen. Also das ist der universelle Verkaufs- und Kaufspunkt. Also da können wir sehr viele Produkte verkaufen und auch kaufen. Dann ein schönes Detail finde ich, das ist sehr schön gemacht, nämlich gemacht, ist dass hier zum Beispiel der Shop hier, nicht der Shop, nee, die Garage, also die, der, der Workshop, die Reparaturstätte ist hier in der Renovation. Also die ist nicht im Betrieb hier, die kann man also nicht nutzen hier. Da gibt es hier eine Tankstelle und da wurde ein provisorischer Workshop aufgebaut und zwar ist diese Werkstatt hier unter diesem Chat. Also sehr schön irgendwie passend gemacht, also ein, ein Provisorium, während äh, die Hauptwerkstatt repariert wird. Hier haben wir auch noch Verkaufspunkte. Also ein Verkaufspunkt. Wir haben da drüben ein Verkaufspunkt und ein Kaufpunkt. Bis wir, weiterhin haben wir hier unten natürlich das Sägewerk. Ansonsten ist auf der Karte nichts weiteres verbaut. Also Produktionen suchen wir vergeblich. Es gibt den Viehhändler, der da ist. eben Es gibt eine Tankstelle, die da ist. Ähm, dann gibt es den Fahrzeughändler. Und dann gibt es eben der Rochette Shop. Wir schauen uns mal den Verkaufskatalog an. Wir sehen, dass wir im Rochette Shop alles kaufen oder verkaufen können. Also hier Weizen kann gekauft wie auch verkauft werden. Gerste ebenso. Alles ist hier im Prinzip für die Standardfrüchte ist auf jeden Fall alles vorhanden. Es sei denn Baumwolle. Baumwolle kann nicht verkauft werden und auch nicht gekauft werden. Zuckerrohr ist alles wieder da. Und auch Wolle kann nicht verkauft, weder gekauft noch verkauft werden. Also Wolle, hier ist hier Fehlanzeige. Des Weiteren gibt es einen Ankaufspreis für uns äh, von Milch. Also das heißt, hier können wir Milch Kaufen gehen. Hier können wir Hackschnitzel natürlich im ähm, Rochette Shop kaufen oder verkaufen. Natürlich nehme ich auch mal an, dass sobald man das äh, Sägewerk besitzt, dann auch hier das entsprechend auftaucht. Silage kann verkauft an und verkauft werden. Holz kann im Sägewerk verkauft werden. Gras kann gekauft werden, aber nicht verkauft werden. Heu genauso. Stroh kann verkauft und gekauft werden. Ähm, dann haben wir natürlich weitere Sachen wie zum Beispiel Mehl. Das kann verkauft werden. Kuchen und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Dann kann Stoff verkauft werden. Ob schon wir die Wolle nicht kaufen oder verkaufen können, genauso wenig wie die Baumwolle, Kleidung auch hier. Alle Produkte der Produktion können verkauft werden, bis auf Bretter. Bretter können nicht verkauft werden, Ob schon es eine Forstwirtschaft ist, können also hier keine Bretter verkauft werden. Dann auch kann nicht verkauft werden Mist und Gülle, weil natürlich keine BGA verbaut ist, das ist klar. Dann ist auch kein steinbrecher auf der karte eingebaut also von daher muss man den selber dann hinstellen wir stellen wir, wir schauen uns mal kurz das starting equipment an was wir bekommen und zwar kriegen wir den new holland den t8 350 genesis also das ist den den wir bekommen dann haben wir hier natürlich auch unsere besucher hier dann kriegen wir den Pöttinger den faro 4010. Hier hat sich auch jemand versteckt und kommt nicht weiter. ne? Sehe ich das richtig oder was haben sie hier vor? Ja, kann ich Ihnen weiterhelfen? Bitte sprechen Sie mit mir oder verstehen Sie kein Deutsch. Es geschöpfe WCD. Okay, sei dahingestellt. Also hier haben wir auf jeden Fall die ein Pöttinger Frontmehlwerk. Und jetzt ist sie weg. Dann haben wir ähm, das Pöttinger äh, Schmetterlings- Mähwerk und dann haben wir einen Kuhn, einen ziemlich großen Schwader, denke ich mal. Ja, für ja, finde ich mal einen ziemlich großen Schwader hier. Ja, das ist das, was zum Starting äh, zum Start-Equipment gehört. Das ist nicht viel. Also, es wird definitiv suggeriert, dass wir hier mit der Graslandarbeit beginnen. Das ist das, was hier vorgegeben ist. Also, für Forstwirtschaft ist hier nichts hingestellt. Ja, das ist im prinzip alles was zu der karte zu sagen ist ähm, die stimmung stimmt es äh, ist sich wirklich so vorzustellen im jura um ja es ist eine sehr sehr kleine karte also auch die downloadgröße spricht für sich also knappe 60 äh, megabyte ist nicht eine sehr große karte und hier gibt es natürlich sehr viel arbeit okay das war es mal zu der neuen karte wir gehen gleich weiter zu den updates Jedoch möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Bent und Van de Venuse für die Abos bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es hilft dem Kanal natürlich enorm weiter. Diese Abos, jedes Abo zählt. Habe vor oder das ist mein Ziel, dass ich so bis zum Wochenende oder nach dem Wochenende so auf die 500 Abos komme. Das würde mich sehr, sehr freuen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich tue alles, ich, was ich tun kann. Um dies zu erreichen, wie ich versuche, auf jeden Fall natürlich auch morgen ähm, im Livestream um die Kamsten Farm noch mal ein bisschen ähm, Druck zu machen, ein bisschen ähm, Abos Abonnenten zu bekommen. Des Weiteren ähm, natürlich nicht verpassen die neue Serie rund um die Hobbos Hollow Farm, die wir. Im Moment aktiv bespielen, das heißt, hier eine Geschichte erzählen. Es soll ein bisschen etwas ähnliches werden wie ein Community. Eine Community Let's Play kann mir vorstellen, dass ein Multiplayer daraus entsteht. Es ist auf jeden Fall geplant, dass wir dann mal einen Tag der offenen Tür machen, wo dann die Leute reinkommen können. Also, ihr könnt dann reinkommen, die Maschinen ausprobieren und so weiter, so dass ihr quasi äh, ja auch den Betrieb kennenlernt. So, das war's von dieser Seite. Wir gehen gleich zu den Updates und zwar kommt das erste Update für die Drehschirmelsperre von FSSA Modding Team und zwar mit der Downloadgröße von 16KB in der Version jetzt 1.0.0.1 und ist natürlich für PC und Mac. Der Changelog sagt, die Möglichkeit zum Blockieren von Sattelaufliegern und Anhängern ohne Drehschirmel wurde entfernt. Geändert die Standard-Tastenbelegung zu und dann kommt die eckige Klammer auf, äh, geändert. Und zwar, damit wurde natürlich eine, mh, eine Kollision mit einem anderen Mod verhindert. Ähm, Und zwar kann dieses aber auch geändert werden in den Tastatureinstellungen. Natürlich entsprechend. Ja, so wie eigentlich überall die Tastenbelegung kann beliebig geändert werden. Kommen wir zum nächsten Update. Und zwar kommt das für die manuelle Midrescher Entladung. Kommt von Vertex Float, Downloadgröße 20 kb in der Version 1.0.0.1 und ist auch für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt Multiplayer behoben, also hier wurde wahrscheinlich ähm, die Fähigkeit für die Multiplayer natürlich hinzugefügt. Die Desk-Version aktualisiert und verbessertes GUI verhalten. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, die heute herausgekommen ist und zwar kommt diese von Dutch Modding Incorporation und zwar mit der Downloadgröße von 1,45 Megabyte in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies der Ceres GC600, handelt sich dabei um einen Mulcher mit dem Gewicht von 980 Kilo, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 kmh. Dieses Gerät scheint nicht sehr teuer zu sein, also Kosten 5.800 Euro. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hierzu nicht. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und damit auch gleich zur letzten neuen Mod von heute. Und zwar heißt diese Mod Tiefbrunnen, kommt von hastils Mods QWERTY, Downloadgröße 0,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das der Tiefbrunnen, wie hier zu sehen, natürlich im Baumenü unter Container zu finden, ein Tiefbrunnen, aus dem man Wasser entnehmen kann. Ja, ein Brunnen mehr. Wir haben jetzt sehr viele Brunnen schon im Spiel oder in den Mods. Das ist natürlich etwas eine andere Form hier. Schön, stimmt, passt, genial. Das war es denn auch schon wieder von den mod Vorstellungen von heute zu den paar Mods, die heute herausgekommen sind. Ein paar sind Updates gewesen, ein paar neue Mods und natürlich eine neue Karte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch bitte gerne den Daumen da. Falls ihr keine weiteren Videos mit ähnlichem Inhalt verpassen wollt, dann bitte erholt doch das Abo, damit ihr auch dem Kanal weiterhelft. Nicht vergessen, morgen Abend um 18 Uhr hier in diesem Kanal der Livestream von der Oldstream Farm. Und natürlich auch nicht vergessen, die neue Serie zu sehen, wo es darum geht, dass wir eine Kooperative im US-amerikanischen Idaho betreuen, leiten und dabei natürlich auch sehr viele Aspekte um die Region Idaho kennenlernen. Das heißt, auch die Geschichte wird da besprochen. Wir sprechen auch über die Geschichte von John Lee an sich. Also verschiedene Aspekte, die ähm, mithelfen sollten, dass man auch etwas dabei lernt beim diesem Let's Plays. Das war's dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.